kann heute die Kirche noch wachsen? Gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen? In den klassischen Kirchen ist eigentlich die Frage nach dem Wachstum recht mutig. Wir haben einen dramatischen Mitgliederschwund in ganz Europa, aber gleichzeitig gibt es einen unglaublichen Wachstum der christlichen Gemeinschaften in der ganzen Welt. Und interessant ist, was wir dort beobachten. Überall, wo die Kirche wächst, gibt es kleine christlichen Gemeinschaften, die sogenannten Small Christian Communities. Aber es sind nicht nur zurückgezogene kleine christliche Gemeinschaften, sondern die teilen mit den anderen das, was sie dort tun, nämlich, dass sie aus der Bibel lesen, miteinander beten und versuchen, das umzusetzen. Sie evangelisieren, sie tragen das, was in dieser kleinen christlichen Gemeinschaft passiert, hinaus. Das Zweite, was man beobachtet, alle diese Gemeinden, die wachsen, sorgen sich um die Ärmsten. Das, was so ein Herzstück eigentlich der christlichen Berufung ist, dass wir für die da sind, die leiden, das können wir überall dort sehen und eigentlich auf sehr beeindruckende Weise ist es auch richtig anziehend, wie das sozusagen viele Menschen, auch gerade die, die es schwer haben, mit hineingenommen werden in diese Gemeinschaft. Und das Dritte, was wir beobachten, ist, dass es überall dort einen lebendigen Gottesdienst gibt, eine lebendige Gebetsversammlung, dort, wo man sozusagen von Herz zu Herz irgendwie diese Erfahrung der Nähe Gottes machen kann. Und das ist schon faszinierend, das passiert auch in Europa. Es beginnt in vielen einzelnen Kreisen, manchmal ein bisschen parallel auch zu den klassischen Kirchen, aber auch jetzt schon in Pfarrgemeinden, wo man merkt, wo diese kleinen Zellen beginnen, auch missionarisch zu werden. Wer initiiert die Prozesse und wer trägt die Mission? Träger der Mission ist natürlich die ganze Kirche. Alle Frauen und Männer, die getauft sind, aber auch alle Menschen guten Willens, die mit uns unterwegs sind, tragen diese Mission mit. Ich hätte nie gedacht, dass das herrschaftliche Erbe der Kirche so tiefgreifend in unsere Pastoral hineinwirkt, weil es doch sehr stark von oben herabgekommen ist, eine sehr belehrende Kirche. Und ich glaube, da braucht es eine echte Bekehrung. Wir müssen uns umwandeln lassen in eine Kirche, die wirklich als arme Kirche zu den Armen kommt. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, überall dort, wo die Erneuerung der Kirche passiert ist, war sie einfach, war sie arm und war sie auch leidenschaftlich. Das heißt, sie ist immer demütig gekommen. Und wenn wir heute Papst Franziskus anschauen, so wie er die Kirche versteht, nämlich, dass wir wirklich nichts besser sind als die anderen, aber dass wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben und die mit anderen teilen möchten, das erzeugt eine ganz andere Haltung und wenn wir selber als die Armen kommen, die beschenkt sind, ergibt er es eine ganz andere Nähe zu den Menschen und um diese Nähe Gottes zu den Menschen geht es ja. Was empfiehlst du den Pfarrgemeinden in der heutigen Zeit? Ich denke, es gilt einen ganz wesentlichen Schritt zu machen, nämlich dass wir aus unseren doch sehr geschlossenen Milieus heraustreten. Ich denke, dass die Gemeinden sehr oft nach innen gerichtet sind. Da ist ganz viel guter Wille da. Da passiert auch ganz viel untereinander. Aber ich glaube, der entscheidende Schritt passiert, wenn wir sozusagen hinaustreten und uns um die Sorgen und die Nöte, aber auch um die Freuden der Menschen wirklich annehmen, beziehungsweise dass wir selber ja auch Suchenden sind und mit den anderen auf dem Weg sind. Ich denke, das, was Papst Franziskus als Stil vorgibt, er nennt da drei Bilder. Das erste Bild, das er da verwendet, sagt, wir mischen uns quasi in die chaotische Menge hinein. Ja, diese plurale Gesellschaft, das ist nicht so geordnet, dass wir sozusagen in einem linearen Stil unsere Schulungen anbieten können, sondern er nennt das, wir mischen uns hinein durch Begleitung, er nennt sogar Anlehnen, zärtlich sein, sich und Sorgen um die Menschen und plötzlich entsteht, und das zweite Bild, das er verwendet, eine sogenannte solidarische Karawanne, durch das geschwisterliche Umgehen mit den Menschen. Und das dritte Bild, finde ich ganz spannend, er sagt, in dem passiert auch eine heilige Wallfahrt. Das heißt, Gott ist da mittendrin, dass wir uns Sorgen um die Menschen, dass wir mit ihnen unterwegs sind, da agiert Gott drinnen, denn überall dort, wo wir es den anderen auch dienen, mit ihnen unterwegs sind, ist ja der Herr selber auch am Werk. Und das finde ich schon faszinierend, weil es hier wirklich darum geht, dass wir eine Einheit mit dieser Welt bilden. Und es gilt nicht, dass wir wie in einem Ghetto die reine Kirche, die unter einer ganz bestimmten Konfession steht und die feindliche Welt draußen. Nein, wir gehen mit ihnen auf den Weg. Und ich glaube, das wird unsere Grundhaltung der Kirche radikal verändern. Das ist aber ein ziemlich hoher Anspruch, den du an die Pfarrgemeinden formulierst. Wenn wir Menschen wirklich Vertrauen schenken, dann glaube ich einfach, dass der Heilige Geist in jedem Menschen wirken kann. Und wenn wir das Beste der Menschen zutrauen, dann kann das auch wachsen. Es ist ja nicht, dass wir die Sachen in den Griff bekommen wollen. Wir steuern die Mission. Das ist der Herr selber, der uns den Heiligen Geist versprochen hat. Und er hat gesagt, ihr werdet jetzt mit meiner Kraft zu den Menschen gehen. Ihr werdet sozusagen all das tun können, was er selber, was Christus selber gemacht hat. Das ist auch das Schöne, dass der Geist wirkt, wo er will, dass er in den Menschen guten Willens wirkt. Aber auch innerhalb der Kirche, innerhalb einer Pfarrgemeinde. Und da geht es nicht nur darum, dass einer, ein Experte, ein Expertin, ein Priester das sozusagen alles in der Hand hätten und alles wüssten. Wir dürfen wirklich zutrauen, dass die Männer und Frauen ihre Talente entwickeln, aus den Charismen, die ihnen geschenkt wurden. Und das sozusagen miteinander auch dann tragen. Und wir merken in der Mission, dass sich das Verhältnis von Priester und Leiden, wie wir in der katholischen Kirche sagen, ja, verändert. Nämlich, dass es ein Zueinander wachsen wird dass es wirklich ein partizipativer Leitungsstil wird, wo man mitträgt an den Verantwortungen, die die verschiedenen Leute haben. Es gibt ja auch eine Art von Hirtensorge, auch bei den Männern und Frauen auf verschiedenste Art und Weise in der Welt. Es sind ja gerade die Frauen und Männer, die in der Welt arbeiten, ihre Familien haben, ihre Sorgen haben, die sind ja ganz nahe dran an dem, was dort passiert und haben auch ihre Ideen, wie sie das umsetzen können, was wir aus dem Evangelium herauslernen. Und sie führen dann zu den Sakramenten. Die Priester, die uns wirklich durch die Sakramente auch die heilende Gegenwart des Herrn schenken, das ist ein Riesengeschenk, die Priester zu haben. Aber das hängt alles ineinander zusammen. Wir haben manches Mal vielleicht eine Prägung, auch zweiten, nach dem zweiten Vatikanum gehabt, dass so eine komische Stellung des Priesters hatte. Unser Kardinal Schönborn sagt immer wieder, das war ein bisschen fehlgeleitet, dass man geglaubt hat, die Gläubigen sind dazu da, dem Priester zu helfen, seine Gemeinde aufzubauen. Die Priester sind dazu da, den Gläubigen zu dienen, damit sie ihre Mission in der Welt leben können. Die Gemeinschaft der Kirche, wie Papst Franziskus sagt, das Vaterhaus, das offen ist, also eine offene Gemeinschaft, die gastfreundlich ist. Wir könnten ja die Mission zusammenfassen mit dem Wort Gastfreundschaft, wenn Papst Benedikt gesagt hat, dass wir aus dem Tempel, aus der Kirche in den Vorhof treten, sozusagen dort, wo die Völker sind, der Vorhof der Heiden, der Völker. Und er hat gemeint, dass es vielleicht eine echte Frage an die Kirche ist, ob wir überhaupt diesen Schritt in den Vorhof machen wollen, unter den suchenden Menschen hinausgehen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, ob wir das wirklich wollen. Und dann setzt er eine Frage nach, wo ich denke, das ist ziemlich entscheidend. Er sagt... Wollen wir wirklich Gemeinschaft bilden mit den Menschen im Vorhof, unter den Sucherten Und sagen, ach, sind wir nicht selber alle suchend? Wir sind selber alle unterwegs. Und dann merken wir, dass diese solidarische Karawanne uns wirklich hält und dass die Kirche einen unglaublichen Dienst für diese Menschheitsfamilie leistet. Und wenn wir unser Vaterhaus, die Kirche, unsere Gemeinschaft so weit öffnen wollen, dann braucht es natürlich ein Herzstück. Ein Herdfeuer da drinnen in diesem Haus. Und das ist eigentlich unsere Beziehung mit dem Herrn, unsere Intimität mit dem Herrn. Deswegen ist das Gebet in der Gemeinschaft ein Schlüssel von allem. Dass wir diese Kraftquelle vom Herrn anzapfen, aber auch diese Freundschaft mit Jesus wirklich auch leben. Und das merkt man ja auch, überall wo diese Gebetsorte entstehen, aber auch Gebetsgemeinschaften, die in der ganzen Welt auch zum Teil auch richtig boomen, ja? weil diese Freude am Herrn groß ist. Diese Freude zieht auch an. Aber jede Initiative, die wir auch in der Pfarrgemeinde beginnen, glaube ich, braucht dieses erneuerte Gebet, dass wir lernen, miteinander zu beten. Oder die Bibel miteinander teilen. Wir sprechen wieder neu von Jüngerschaft. Dass das heißt, dass wir als Jüngerinnen und Jünger zusammenkommen. Und was tun wir? Zuerst um unseren Herrn versammeln, sein Wort lesen, miteinander beten. Und plötzlich entsteht da etwas, was geschenkt wird. Weil das Wichtigste in der Kirche doch geschenkt wird. Und darauf dürfen wir uns wirklich verlassen.